Ich schaue mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben einen wichtigen Feiertag. US-Dollar. Wir hatten wichtige News im Euro-Raum. Das war's. Als nächstes suche ich mir ein Ench. Ein Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Ich beginne mit 25 Euro, dann 63, 158 und so weiter. durch die Feiertage in, in den USA ist relativ wenig los. Ich mache zwischen zwei und fünf Trades und hoffe, dass ich schnell einen geeigneten Trade nach meinen Einstiegskriterien finde. Euro-US-Dollar, sieht nicht schlecht aus, also. müsste aber noch ein bisschen steigen. Steige ein und gleich nochmal. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Ich mache dann noch einen Screenshot für den Mitgliederbereich. Das ist eine schöne lange Kerze. steige dann nochmal ein Trade gewinnt der zweite Trade im Dieser Trade ist jetzt deutlich im Gewinn. Tja, sinkt noch weiter. Sehr schön. Wir haben jetzt 1686 Euro und 53 Cent. Das sind dann 36 Euro Gewinn. Wer sich meine Strategie sichern möchte, kann noch bis 31.12. Äh, 849 bzw. 749 Euro sparen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.